Willkommen zurück zu Pokémon Leuchten der Perle! Ich bin jetzt zurück nach Jubelstadt gerannt, denn ich habe gemerkt, die Clowns sind weg. Nach irgendeiner bestimmten Zeit, nach dem ersten Orden, gehen dann die Clowns weg. Und äh, jetzt, wo sie weg sind, können wir in dieses Gebäude rein. Und ihr werdet schon sehen, warum mir das so wichtig ist, hier in dieses Gebäude reinzugehen. Oh, die Musik. Apropos die Musik, ich habe es ein bisschen lauter gemacht, tatsächlich, weil. Äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, man kann den Sound hören, aber man kann ihn nicht sehr gut hören. Ich dachte, vielleicht mache ich es ein bisschen lauter. Wenn das besser ist, dann äh, schreibts es mir gerne mal rein. Ich werde es erstmal die nächsten paar Folgen so lassen und dann auch mal weiter schauen, wie das so läuft. Ich meine, solange man den Sound in jeder Folge hören kann, das ist es ja eigentlich ziemlich egal. Manchmal wird man es besser, manchmal nicht. Egal. Mehr als Gesang, mehr als Tanz, so sehr liebe ich Pokémon. Na, sollen wir kämpfen? What? Die wollen kämpfen? Alle oder nur sie? Ich werde bald Werbespots im Fernsehen ausstrahlen lassen, um so noch mehr Kunden ins Kaufhaus zu locken. Cool. Da in der Ecke finden sich regelmäßig Trainer ein, die Lust auf einen Pokémon-Kampf haben. Früher fanden dort Gesangswettbewerbe statt, doch heute dreht sich alles ums Kämpfen. Aha. Im zweiten Schach kannst du dir Aufzeichnungen dazu ansehen, wie viele Kämpfe in Folge du gewonnen und wie viele Pokémon du gefangen hast. Du kannst dir dort übrigens auch Aufzeichnungen anderer Trainer ansehen. Aha. Sag mal, dekorierst du deine Ballkapseln ebenfalls mit Stickern? In der Galerie im ersten Stock kannst du Ballkapseln in Aktion sehen, die von überaus erfahrenen Erinnerleitern entworfen wurden. Ja, ist das so? Wollen wir uns das mal anschauen, das Ganze? Irgendwo kann man hier noch coole Sachen bekommen. Das habe ich eigentlich hier, wo man hier auch Sachen bekommen kann. Hier sind coole Kameras, okay. sind ein bisschen aus wie so NES <lacht> Mit den Farben, ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Welches Accessoire passt wohl am besten zu meiner heutigen Kleidung? Du hast doch schon ganz viele Accessoires, du brauchst dich noch mehr. Der Star von morgen bist du! Dein Puppen und ja förmlich. Und deshalb habe ich dir ein Geschenk für dich. Ah, oh, danke für die Blütensticker. Ich hoffe, du wirst viele weitere Sticker finden. Ja, bestimmt werde ich die finden. Oh Gott, das ist ein riesiger Ort hier. Bei Jubelstadt TV. Erinnert und ErinnerleiterInnen innen sind sowas von cool. Doch man bekommt sie hier wohl erst zu sehen, wenn man sie im Kampf innen besiegt hat. Gott, Genau, ja, kennst du die Kapseldeko erfahrener? Ah, ja, da bewundern. Cool. Das sind die Sticker von Fight, dem Rennen der Erzlinger. Ah, nee, danke. Aber hier hat es anscheinend sehr viel mit Kapseldeko zu tun. Das war früher, glaube ich, nicht so. Ich habe bei der Pokémon-Lotterie im Erdgeschoss ein Glückseil gewonnen. Uh. Eine Pokémon-Lotterie im Erdgeschoss? Ich habe mit der Dame an Tresen gleich geredet. Willkommen bei der Pokémon Lotterie! Sie ist ein Los, dessen Nummer zumindest teilweise mit der ID eines deiner Pokémon zu übereinstimmt. Erhält einen tollen Preis! Okay, komm, let's go! 23297! Äh, nein, ich habe nur drei Pokémon. Ja. Ja, gut. ja, gut. Hier ist auch ein Fahrstuhl. Ich habe euch ein bisschen Angst, dass es äh, ein bisschen zu lange wird, dieser Ort. Wir wollen ja auch schließlich weitermachen. Der Rahmen für die Gruppenklassifizierung befindet sich in der beiden Treppe. Gleich daneben liegt der Raum für die internationale Klassifizierung. Aha. Gott, ist das Riesig hier? Ich habe was ganz Tolles herausgefunden. Wenn man viele Pokémon tauscht, hat man eine größere Chance, bei der Pokémon-Lotterie zu gewinnen. Ja, da hast du recht. Hey, du da. Na, wie geht's dir? Ich bin der tv produzent Hör mal. Zur weiteren Planung unseres Programms ist uns die Meinung von Zuschauerinnen wie dir besonders wichtig. Na, wärst du so gut? Okay, danke, dass du dir Zeit nimmst. Was ist deine lieblingsweise sendung Sticker Club, ein Hoch auf Knusper. Pokémon Alarm, alle glücklich. Wi-Fi Connection. Ben, also Ben ist schon mal Äh... Ding. Äh, äh, äh, äh, äh. <lacht> Pokémon Alarm, ich muss ja irgendwann aufmachen. Oh, das ausgerechnet sein ein Programm, dein Geschmack trifft, zeigt mir, dass du in der Branche dem Durchblick hast. Eine solch schlaue Zuschauerin hat sich eine Ex extra Portion Sticker verdient, bitte. Ja, ist glaube ich egal, was man da wählt, man kriegt immer Sticker. Ja, ja, wir, komm, lass mich. Haben wir gerade schon gemacht. weiß nicht, ob wir noch mehr Sticker bekommen von dem, aber egal. Aufzeichnungen von Rekorden sind klasse, denn man spürt förmlich all die dramatischen Geschichten, die hinter den bloßen Zahlen verborgen liegen. Aber es gibt einen bestimmten Grund, warum ich eigentlich hergekommen bin. Wie bitte? Mein Name steht nicht in der Rangliste? Das soll wohl ein Witz sein! Andererseits habe ich auch noch nie an der super wettbewerbs teilgenommen. Ich wette, das wäre ein irres Gefühl, wenn ich hier die Nummer 1 ziehen würde. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Ich nehme gerade Feineinstellungen an, diesen Ding da vor. Dieser Ort ist aber auch komplett neu, ne? Jemand hat meinen Rekord im Fang von Pokémon gebrochen! Ich werde seinen Rekord brechen und meinen Platz zurückerobern! Speedrunner be like. Ich bin wirklich sehr unter ungeschickt, wenn es um Pokémon-Kämpfe geht, aber davon lasse ich mich trotzdem nicht entmutigen. Ich versuche stattdessen einfach, den Weltrekord im Angeln von Pokémon aufzustellen. Das war gut. Hier ja, findest du ein Rangnist der Mitglieder deiner Gruppe. Wenn ich den Rang der anderen sehe, spornt mich das noch mehr an, denn ich kann doch nicht schlechter abschneiden als meine Freunde. Diese Rangliste sind schon was Feines. Ich werde auch eine Gruppe gründen und gegen meine Freunde antreten. Cool. Okay. Was ein riesiger Gott das hier wirklich ist. Ah, aber hier ist, glaube ich, letzte Endstation. Jeder kann mitmachen. So laut ist das Motto unseres Fernsehsenders. Ja? Oh, hallo. So sieht aus wie Mr. Important. Was? Vielleicht bringt unser, unser Fernsehsender deine Heldentaten einmal auf die Mattscheiben dieser Welt. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Äh, äh... eigentlich bin ich aus einem bestimmten Grund hier. Hm. Dann muss ich wohl noch mal online nachschauen, wo man das, was ich hier wollte, bekommt. Oh! Dass du ausgerechnet diesen Spruch kennst, zeigt mir, dass du in der Branche einen Durchblick hast. Okay, ich konnte nur gerade ein, nur eine Sache wählen. Du bist auch bummer drin, habe ich recht. Dann lasse ich mal meine Beziehungen spielen und sorge dafür, dass du von nun an bestimmte Geschenke erhalten kannst. Aha. Yes. Genau deshalb bin ich hergekommen, denn bei diesem Mann kann man Geheimgeschenk freischalten. Oha, es ist voll schnelles Lied. Jetzt kann man per Internet ein paar Geschenke empfangen. Das geht übrigens nur innerhalb bis äh, Ende Februar ungefähr bis so 21. Februar glaube ich war das sogar ähm, bis dahin könnt ihr hier bei dem Mann Geheimnischein freischalten und dann einfach ganz viele coole Sachen bekommen wie wir jetzt sehen werden wir kriegen nämlich ein Manaphy-Ei von den Sternschnuppen schnuppen runter Whee! oh das sieht voll cool aus Manaphy-Ei ja, so sieht ein Manapia ja, ja, aus. Anders als ein normales Ei. Ja. Toll. Und Modeartikel geschenkt. Wir kriegen Klamotten, Leute. Das heißt, wir sehen nicht mehr so aus wie aus Diamant und Perl. Sondern stattdessen sehen wir aus wie aus... Aus... Ähm aus Platin Ja wann man das anziehen kann Keine Ahnung Aber irgendwann wird man das schon anziehen können So, da habe ich es jetzt gefunden Und ähm, Will ich den Kampf hier ausprobieren Ich meine Nicht wirklich Ich weiß auch nicht wie stark sie ist Und ich habe mich geheilt Deshalb. Ähm, ihr könnt mir gerne sagen Wie stark die ist ob diese Level 20 ist oder drüber oder was auch immer. Ähm, wir sehen uns wieder, wenn ich wieder dort bin, wo wir letzte Folge aufgehört haben. So, machen wir nun weiter mit dem eigentlichen Spiel. Hier sind wir noch eine Trainerin. Und die möchte kämpfen. Ich ja, nehme Pokémon, die soll sich duften. Hm, naja. Blumendamen halt, ne? Die labern alle das Gleiche. Mit ihren Knospis. <lacht> Ja, wie ihr es schon seht, in der letzten Folge haben wir ein neues Teammitglied gefangen, Tails, und, ähm, wir haben auch ein ein. jetzt, ähm, das stift einfach nur, indem ihr euch rumbewegt, einfach aus euch rumbewegt, das hat nicht mal irgendwas mit Warten zu tun, einfach ihr bewegt euch viel rum, irgendwann schlüpft es, und dann habt ihr ein was ein mythisches Pokémon ist, mythical, was, äh, Genauso in der gleichen Kategorie ist wie Hirashi und Miu, die wir in letzter oder vorletzter Folge, was auch immer das war, gesehen haben. Ja. Gegen Trotzbüch zu kämpfen ist gerade zwar ein bisschen schwierig, weil wir haben noch kein Pokémon, was Feuer kann. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, so langsam fängt sich unser Team an aufzubauen. Und ich hoffe, das war eine gute Entscheidung, die Musik hochzudrehen. Und ich hoffe, man kann mich auch gut hören. Oh, Giftdorn. Oh nein. Wieso kann Knospi sowas? Wieso? Egal, komm. Tails kriegt die Level. Die es verdient. Schön Ruckzug-Keeper lernt. Immerhin etwas Brauchbares. Und jetzt habe ich das leider geskippt. Sorry, irgendwas von... Ja, ich liebe... Duftende Pokémon und voll cool, ja, wenn du viele Bären pflanzt, wird auch dich ein süßer Geruch geben. Ja, ja. Moment, ist hier ein Item? Ja, ein Gegengift kann man hier finden. So, jetzt kann man entweder rechts abkürzen durch den Gras oder wir kämpfen hier. Der, der, der läuft nämlich im Kreis und man könnte an ihm vorbeilaufen, aber ich möchte natürlich kämpfen. Es liegt ein weiter Weg zwischen Flori und genau. Genug Zeit, also für einen Kampf. Ja, da hat er recht. Zwischen genau und Flori ist nämlich doch der große, große Wald. Zu dem kommen wir nämlich auch gleich hin. Der ist nicht da ganz oben schon. Das ist jetzt so blöd. Ich habe immer noch keine Wassertacken. Ich weiß nicht, auf welchem Level ähm, Bamelin irgendwelche Wassertacken erlernt. Aber ich hoffe nicht zu spät. Wenn das zu spät ist, dann kann ich es auch nicht mehr gebrauchen. Das wäre ziemlich lame. lame Fun Fact, ich glaube sogar, dass Chalkereien, äh, nee, nicht Chalkereien, ähm, Cellast, das Pokémon ist, was sich wirklich am spätesten entwickelt von allen Startern. Was hat sich jetzt ab Level 18 entwickelt? Und ich meine, die meisten Starter entwickeln sich so ab Level 16. Also, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist so mein Eindruck, so auf mein Wissen her, was ich jetzt noch so im Kopf habe. Oh je, yeah, ich habe kein kampfunfähiges Pokémon mehr. Kampffähiges Pokémon mehr. Ist alle kampfunfähig geworden jetzt. Ha. Mit einem Pokémon an meiner Seite macht Camping einfach immer Spaß. Cool. Tipps für Trainer. Die Items in deinem Beutel werden automatisch der richtigen Tasche zugeordnet. Wie praktisch. So ein Beutel ist wirklich ein unerlässlicher Begleiter für jeden Trainer und jeder Frau. Na gut, heutzutage auch jedem Mann mit so Beuteltaschen, die viele auch tragen. Ich nicht. Ausgerichtet, hier muss ich mich verlaufen. Hier ja, hast du dich verlaufen? Wie? Wir sind nicht mal im Wald. Also wenn du dich im Wald verläufst, kann ich das auch verstehen, aber hier... Wahrscheinlich ist dann genauso blöde wie du. Du, du, du, du, du, du. Ja, okay, ich habe gerade ein Gegengift gefunden und mein Check ist vergiftet, aber. Noch bin ich sparsam. Noch. Weil ja, ich plus diese Items lieber erst so gegen Ende oder weit, wenn ich halt weiß, dass ich viele von diesen Items habe. wenn ich halt nichts habe und das dann gefühlt verschwende, dann fühlt sich das einfach blöd an. Ein Blattwerk brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil wir haben jetzt Rasierblatt und ich werde Blattwerk nie wieder benutzen. Ich meine, man kann sogar wie in den letzten paar Gens nachschauen, wenn man jetzt auf Attacken geht und dann irgendwie l hält oder so. Kann man da sehen, was genau es macht. Hier mit Y kann man das. Da 40, aber 100 Genauigkeit und hier 55 mit 95 Genauigkeit. Ja, 5% dass es nicht trifft, aber 5% macht jetzt wirklich nicht so viel aus. Ganz ehrlich. Da ist der stärkere Angriff bei 5% weniger Accuracy mehr, mehr wert, finde ich persönlich. Weiß nicht, wie jeder das so sieht. Falls ihr lieber mit Attacken spielt, die 100% nicht treffen. Aber naja. Du bist auf jeden Fall schon mal weg. Und okay. Dann muss ich wohl einen Check reinheilen. Oder ich muss halt zurückrennen, aber. Wer hat denn Zeit für sowas? Also, ich auf jeden Fall nicht her. Erst du, du, du, du. war die Richtige Orientierung, nun doch noch nur den Kampf. Ja, und was ist nächstes? Deine Geldtasche? Ja, danke fürs Geld, ne? Ich habe mich immer zu so den Bergen verirrt und ich mich versah, war ich ein Wanderer. <lacht> <lacht> ja gut, ne? ja gut. Und so kann das auch mal passieren. Du, du, du, du, du, du. Und nochmal und das Gegengift kommt dazu. Von denen haben wir nämlich drei, dann brauche ich ja gar nicht so, mal so sparsam dazu, damit zu sein Apropos Ähm Apropos, Apropos, Apropos Hier ist nicht cool Aber wir haben schon eins Ich wollte mal kurz erwähnen, dass wir den Pokédex wahrscheinlich sogar voll füllen werden in diesem Spiel Also Offscreen natürlich, ich möchte jetzt nicht im Let's äh, Play alles zeigen, wie ich alle fange Hey, beim Kämpf kenne ich keine Nachsicht! Ja, ich auch nicht. Ähm... Ich werde wahrscheinlich auf Screen alle Pokémon fangen. Ähm, oh, die sieht hübsch aus. Ähm... Weil man kriegt da auch coole Sachen für. Und ich hatte auch vor, dass wir mit den coolen Sachen, die wir bekommen, coole Sachen machen. Ja, ich versuche gerade, ohne zu spoilern zu reden, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie die Message ankommt. Ist ja auch eigentlich egal. Wir werden bestimmt noch heute den Wald sehen. Die Route ist nicht mehr so lang. Hier ist eigentlich schon so ziemlich das Ende. Da sind noch zwei Trainer oder so und dann war's das. Du, du, du, du, du, du. du wirst dich nicht angreifen können, denn ich mache dich vorher platt. Du, du, du, du, du. Oh oh. Oh oh. Autsch. Ah, ja. Volltreffer. Ich wollte schon sagen, er hat normal so viel Damage gemacht. Vor allem bin ich auch entwickelt. Also ja, und rein kann sich nochmal entwickeln, aber das dauert noch. Ich gebe mich geschlagen, du spielst einfach in einer anderen Liga. Hm. ja. Vielen Dank, jetzt weiß ich, wo ich mit meinem Können stehe. Und zwar ganz unten. Oh, Roasted! Nein, keine Ahnung. Ja, die will noch kämpfen, dann haben wir rechts noch eine gesehen. Ich bin doch unschlässig. Sollte ich mich ein bisschen amüsieren? Äh, ja, warum nicht denn? Was spricht denn dagegen? Da Doris, do, do. Oh, Plinfer. Sie hat einfach einen Plimpfer. Was Welchen Level denn? Kann man Babelina gegen kämpfen? Hm. Man kann es immer ausprobieren, oder? du, du, du, du. Bam. Ich finde es auch übrigens sehr, sehr cool, wie sie Pokémon sich einfach so um umschauen. Das finde ich echt cool. Das war noch nie so. Das war wirklich in keinem einzigen Puckman-Teil so, dass sie sich umschauen. Und die macht so wenig Damage, kommt das wird mir langweilig. Ach, stimmt, ich wollte die Textboxen auch noch ändern. Das glaube ich mache ich mal direkt nach dem Kampf. Ja, das habe ich immer in Folge 1 gesagt, das ändere ich dann. Aber, <lacht> ja, hat ein bisschen gedauert. Ich habe übrigens in den Einstellungen gesehen, man kann die Bewegungssteuerung an- und ausmachen. Fragt mich nicht, was... Hä? Nein, ich wollte nicht fliehen. Das ist ähm, fragt mich bitte nicht, wofür man die Bewegungssteuerung gebrauchen kann. Ich weiß es nicht, die gab es damals nicht und äh, keine Ahnung, wo man die hier braucht, falls einer von euch weiß. Klar, könnt ihr es mir gerne sagen, aber ich habe keine Ahnung. Habe ich halt gesehen, aber ich habe mich darauf reagiert. Hab's nicht ganz realisiert. Wie gemein! Wieso? Du hast dich doch schön amüsieren können. Oder nicht? Hör mal ganz genau hin. Kannst du die Rufe der Pokémon hören? Äh, ja. Ich spiel nicht auf Mute. <lacht> Einstellungen. So, wir wollen das Textfenster ändern zu irgendwas fancy. Ich würde sehr sagen, so... Ja, sowas vielleicht in der Art. du, du, du, du, du, du. Sowas vielleicht oder das ist auch ganz cool oder das das ist auch ziemlich cool Was war's noch schon, dann würde ich sagen entweder das hier oder das hier nehmen wir mal das hier Ich denke das hier ist ganz cool fürs erste ich mag das irgendwie oh, Einen super trank finden wir hier Das finde ich super Oh Gott. Hier gibt es ein paar Beeren können wir direkt wieder einpflanzen, nachdem wir die rausgezogen haben. Und oh, verdammt, ich habe vorhin auch noch mal ein paar Beeren eingepflanzt, die habe ich jetzt nicht äh, mich jetzt vergessen zu wässern. Das könnte ich eigentlich auch noch eben machen. Weil wenn man die nicht wässert, dann es halt nichts, ne? Glaubt, das ist offensichtlich. ein du du Nein, Pokéball. So, du willst doch kämpfen? Richtig. Ich frage mich, welche Pokémon man in dieser Gegend findet. Äh, geh einfach ins Gras und schau selbst nach. Brauchst du ja nicht das Gras so anzugrübeln, zu sagen, hm, was könnte man denn da finden? Einfach reingehen und dich einfach überraschen lassen. Oh oh. Scheinungswegen, Bammelin. Ich glaube, da gibt es einen offensichtlichen Gewinner. Deshalb muss ich schnell rauswitschen. Schwitschen. Ich muss sowieso jetzt zurückrennen, weil ich möchte mich gerne heilen. Und yeah, das wäre ganz glüh. Cool. Oh mein Gott, der Blick. Oh, so gruselig. Bis dann! So, ah, sie hat noch einen Boomer, meine ich. Als ich das richtig gesehen habe. Oh, uh, Pachirisu. Ja, aber Pachiri so muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das Ding ist nervig. Das Ding ist nervig. Mehr kann ich nicht sagen. So, nochmal drauf da. Charm. Oh oh, ist es vom anderen Geschlecht oder. Oder was? Oder war das die andere Attacke mit Charm? Also, es gab auf jeden Fall eine Attacke, die das Gegner. Die das andere Geschlecht bezirzt und dann kann man nur mal halb so oft angreifen, weil der liebe ist. Aber das war, glaube ich, gerade eine andere Attacke. Ich dachte, Charm werden das. Okay, nee, das sind anscheinend nur die Attacke sehr stark. Aber ändert sowieso nichts, weil Rasierblatt ist Spezialangriff und nicht Normalangriff. Haha. <lacht> Was für ein Schock. Wie konnte ich nur verlieren, indem du die falschen Sachen eingesetzt hast und schlechte das was ich über Pokémon weiß? Gute Frage! Es gibt weibliche und männliche und bei manchen ist das Geschlecht unbekannt. Ja, weil sie kein Geschlecht haben. da, da habe ich jetzt oben gewässert? Nee, oder? Ich habe jetzt wahrscheinlich oben nicht gewässert, oder? Oh, ich habe nicht, hab nicht gewässert. <lacht> und dann labere ich davon. Ja, komm, wir lassen schnell alles wässern. Und dann habe ich es aber vergessen. Oh Gott, okay. Ja gut, zumindest geht das jetzt schnell, nach dem ersten Mal gemacht haben. Achso, die haben wir schon, okay. Ja, dann gehen wir mal ganz kurz heilen und hier, hier die Blumenwässer an. So, da bin ich wieder. Und hier ist noch ein Häuschen, in dem wir uns nicht reingegangen sind. Was gibt's denn hier? Glaubst du, du schaffst das Ganze allein durch den Ewigwald? Ich denke schon. Und warum driftet mein Stick wieder? Das ist doch aber absolut nicht okay. Ja, das ist manchmal so. Du siehst müde aus, möchtest du dich ein wenig ausruhen? Oh was? Die kann man heilen? Oh, dann bin ich nochmal extra zurückgeladen, weißt. Ach, egal. Okay, dann weiß ich das zumindest für den Wald. Wenn ich aus dem Wald rausgehe, dann kann ich hier wieder heilen. Da muss ich wieder ganz zurück zur Stadt gehen. Naja gut. Immerhin etwas. Hier links ist auch irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, wie man hier links hinkommt. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Hier hinten ist auch irgendwas. Hier ist der Ewigwald? Hast du wahrscheinlich die Seite. Na ja, gut, hier geht's nämlich rein in den Ewigwald. Wie der hier auch sagt, oder? Ja, Ewigwald. Im Ewigwald leben viele Gift-Pokémon, aber ich habe kein Gegengift gekauft. Was mache ich denn jetzt nur? Gehe ich weiter oder kehre ich lieber um? Ja, je nachdem, ob du es eilig hast oder nicht. Und die Musik vom Ewigwald ist für sehr viele die wunderschönste Musik in ganz Pokémon. ich kann das verstehen, warum das so viele sagen. Das ist sehr schön. Wer bist du denn? Hallo, mein Name ist Reisa Und du bist... Oh, du heißt also Maike. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Hör mal, dürfte ich dich um einen Gefallen bitten? Ich möchte durch den Wald, aber so ganz alleine habe ich viel zu viel Angst. Hier sollen nämlich einige zwielichtige Gestalten herumlungern, die sich Team Galactic nennen. Zusammen ist man weniger allein, heißt es doch. Lass uns den Wald also gemeinsam durchqueren. Du so gehst gemeinsam mit Reiser weiter. Ich werde deine Pokémon stets in Topform halten. Du, du, du, du, ewig Wald und die Zeit steht still. Mein Pokémon wurde vergiftet und kann daher derzeit nicht kämpfen. Ich wusste, ich hätte mehr Gegengift im Pokémon Supermarkt kaufen sollen. Ach, hast du das mitgekommen, der Junge? Von da unten. Tja. Äh, äh, äh? Dein Ernst? Hier ist doch eins. Komm, ich geb's dir. Ja. Willst Pokémon? Er ja, ist schon weg. Der Typ. Na egal. Egal. Ja, das Besondere an diesem Wald ist, dass es hier Doppelkämpfe gibt mit Reißer. Und sie hat einen Charnera. Ähm. Man muss aber nicht unbedingt kämpfen. Problem ist halt, bei den Doppelkämpfen, damals dachte ich mir, boah, die sind voll cool. Heutzutage denke ich mir, hör auf, mein Pokémon umzubringen, weil ich versuche, zu fangen. Und das ist ein besonderer Stein. Der Stein ist von Moos bedeckt und fühlt sich ganz weich an. Ich glaube, bei dem Stein kann man ein Evoli von die Vollipope entwickeln, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich meine irgendwie, dafür wäre das da. Ja, hier gibt es auch viele verschiedene Pokémon, unter anderem noch welche, Ach, oh, hier ist eine Abkürzung, unter anderem noch welche, die ich gerne fangen möchte, aber das kommt noch alles. Zum Beispiel sowieso alles gut Wir gehen bloß ein bisschen spazieren. Du fragst dich sicher, was cool ist, oder? Nein? Tja, ich sag dir trotzdem, Käfer-Pokémon. Ich meine, man kann sich trotzdem so ungefähr denken, was man hier so fangen kann, finde ich. Außerdem, die Trainer in der Umgebung haben öfters mal die Pokémon, die man ja auch fangen kann. Ich meine, die gibt es auch ja, die haben jetzt auch Baumwolle. die haben wir schon öfter gesehen, aber Ne, als Beispiel kann man ja auch fangen. So, Jake rein kämpft natürlich, weil Bumbling ist ja dann noch zu schwach dafür. Das ist das Problem. Oh, oh, funkensprung. Da muss man aufpassen, die Attacke ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Also klar, elektrotacken gegen meinen Pflanzenviech äh, ist jetzt vielleicht nicht so gut, aber... gegen das schon hat das sehr viel Schaden gemacht, auf jeden Fall. Nein, die alle mich an, ist mir doch egal. Ich mach Rasierblatt und dann sind sie bald down! Keine Chance gegen mich! Ich vernichte euch mit links! Oder auch mit rechts! Charnera ist paralysiert. Zum Glück bin ich es nicht, haha! Was? Das hat nicht gereicht? Ein Bitterkuss. Scharniere setzt auch so Attacken ein, die man.. die man bei längeren Kämpfen be be eingesetzt. Aber das hier ist so ein ganz kurzer Kampf. Ich meine, guck dir die Buchmann an, die wir haben. Das ist noobs. Komm schon, Scharniera, denk ein bisschen klüger. Einfach angreifen, einfach draufhauen. Du machst einfach so wie ich. Einfach eine Doppel-Hit-Attacke haben. Ich meine, Rasierblatt wird irgendwann auch abgelöst, ne, das ist klar, eine Attacke wird immer wieder abgelöst. Bis halt 100, 100 steht, keine Ahnung, was weiß ich. Aber Rasieblatt ist trotzdem ziemlich gut für Doppelkämpfe. Level Up für beide, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, solche Stimme geht auf niemanden, denn der Kampf ist vorbei. Oh ne, noch nicht. Noch nicht. Ja, ich denke mal, dass Raseba trotzdem hier noch die gute Wahl ist. Ich meine ja, Papinella hat bestimmt irgendwie Flügelschlag oder so, aber oh Windstoß. Oh, oh. Ja, das macht ein bisschen Damage, aber auch nicht so viel, ich, ich, ich habe mehr erwartet. Vor einem voll entwickelten Pokémon. Das Gute an Käfer-Pokémon ist ja, dass sie schnell stark werden. Aber halt später im Spiel sacken. Also so ein, weiß ich, so ein entwickelt sich schon Level 7 und dann wieder Level 10 oder so. Ist ich mit fast allen Käferbogen und so, dass sie sich sehr schnell entwickeln. Das also mit, mit dem meisten ist es halt so. Ihr seht schon, Flugattacken sind sehr effektiv gegen meinen Shelkerer oder rein. Wenn sich entwickelt, nochmal entwickeln sollte, hat sie diesen einen besseren Namen. <lacht> Aber der Kampf dauert mir gerade für meinen Geschmack ein bisschen zu lange. Oh Gott, der Typ hat ja auch drei Pokémon, sehe ich gerade. Komm, hau ab. Tag das nächste und dann schnell weg hier. Nicht, dass ich den Wald nicht mag oder so. Ich möchte den Wald Musik hören. Deshalb möchte ich aus dem Kampf raus. Nicht, dass ich schnell aus dem Wald raus will. Ich will nur schnell aus den Kämpfen raus. Dankeschön für die für das Weichei, glaube ich, war das. Schaloko, die Weiterentwicklung von Baumpel und die Vorentwicklung von dem Viech, was wir gerade gesehen haben. Oder... Eins davon war es auf jeden Fall. Schaloko oder das andere. Wir sind für mich immer noch die gleichen Pokémon. Mir egal. So, ist sowieso weg. Ciao, mit deinen 5 FPS-Augen. Weniger vielleicht sogar. Oh, yes! Yes! Aquaknarre! Tschüss! Yes. Yeah! Komm, mach einfach irgendwas weg. Egal! Alles schlecht, was du hast. Aquaknarre ist gut. Eine Wasserattacke. Er kann sich wehren, Leute. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh nein. Es mich mir so auf, wenn Leute nicht einsehen wollen, dass Käferpumpe total cool sind. Sorry, ich sag nur die Fakten. Es tut mir leid. Cool, es scheint nicht automatisch zum Sieg zu führen. Nö. Nee. Ihr geht wirklich im Wald für so von käfer Pokémon. Zu allem Übel habe ich kein Gegengift besorgt. Was für ein Albtraum. Haha. Ein paar Heiler. Wie Orte wie dieser hier ist es, glaube ich, ziemlich gut gewesen, dass ich jetzt die Musik ein bisschen hochgedreht habe, oder? Habe ich recht, ihr beiden Psychos? Wenn Pokémon und Trainer einander blind verstehen, entsteht eine besondere Energie. Ich sehe sie. Ich kann sie deutlich sehen. Deine unmittelbare Niederlage. Ja, anscheinend ist sie da irgendwas ganz anderes. Hast du wo verwechselt? Oder ihr beide habt euch verwechselt? Beim einem Psychos. <lacht> Nur Abra. Ja, was wollen die machen? Ladestrahl, Teleport? Toll. Das stimmt, Bambi hat da doch gar keinen so ein äh, so Ball-Effekt. Kein Ball-Deko. Das muss ich auch mal ändern. Oh, Energieball. Oh, das könnte Schaden machen. <lacht> was?! Ein Crit! Ja, natürlich! Verdammt! Hat das viel Damage gemacht! Nein, nein, ich brauche eine Heilung, oh nein, ich will nicht wieder zurückrennen, und dann renne ich wieder zurück, Ach, ich, ich, ich weiß es nicht, Leute, soll ich wieder zurückrennen? Halt nicht irgendwie meine Partnerin mich auch irgendwie, ich meine, sie kann dann auch irgendwie ein, oh Gott. Gut, wenn ich zurückrenne fürs Heilen, dann äh, werde ich aber hier die Folge beenden. Ja. Wie ihr sehen könnt, Abra's können nichts. Welche Niederlage? Eure Niederlage. Entgegen allen Erwartungen bin ich, dass sie die Niederlage davon trägt. Ja. Die sehen irgendwie ganz anders aus jetzt damals die beiden. Es gibt noch viele Rätsel auf dieser Welt, die gelöst werden wollen. Eigentlich gilt ja alte Villa als verlassen. Keine Menschenseele soll hier mehr hausen. Und doch ist mir, als würde ich eine Präsenz herumwabern spüren. Aha. Ich möchte gerne mit meiner Partnerin reden. Ich erschrecke immer etwas, wenn plötzlich zwei wilde Pokémon gleichzeitig auftauchen. Okay, sie hat mich anscheinend nicht. Dann reite ich zurück und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in Pokémon Leuchtende Perle.